Feste und Prozessionen sind ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens in einer Stadt. Heutzutage ist uns das gar nicht mehr präsent, der religiöse Charakter von Festen. In der Antike war das anders. Da war das religiöse Handeln der wichtige Aspekt einer Religion und nicht Texte und Dogmen, wie es heute bei uns der Fall ist. Dementsprechend präsent waren auch Feste und Prozessionen. Die Menschen kamen zusammen, um ihre Zugehörigkeit zu einer Gottheit zu zeigen damit sich die Gesellschaft ihrer selbst vergewissern konnte und die Menschen kamen zusammen, um gemeinsam Wein zu trinken, Fleisch zu essen, zu singen, sich Sport anzuschauen und Gebete auszusprechen. Wir stehen nun vor dem Problem, wie können historische Feste rekonstruiert werden. Für unsere heutigen Feste haben wir Video- und Bildmaterial, wir haben Tonaufnahmen, wir haben Plakate und Programmhefte. Hat es sowas auch für die Antike gegeben? Auch wenn es merkwürdig klingt, in gewisser Weise schon. So haben wir Siegerlisten und Festkalender, die als Inschriften erhalten geblieben sind. Wir haben Beschreibungen in antiken Literaturquellen, in antiken Schriftquellen und wir haben Bildmaterial als Reliefs in Stein oder auf Vasen gemalt. Nimmt man all diese Quellen zusammen, so können wir ähm, erkennen, dass feste und religiöse Prozessionen ein ganz wichtiger Bestandteil einer antiken Stadt waren. Besonders gut lässt sich dies für Athen rekonstruieren. Dort hat an insgesamt 120 Tagen, das heißt rechnerisch an jedem dritten Tag, eine Prozession oder ein Fest stattgefunden. Manche von ihnen waren klein und unbedeutend und nur ein geringer Teil der Bevölkerung hat dann teilgenommen. Andere hingegen waren groß und der überwiegende Teil der Bewohner Athens hat daran teilgenommen. Besonders wichtig und von größter Bedeutung waren die sogenannten großen Panathenäen, die alle vier Jahre stattgefunden haben. Ein Fest, das sieben Tage gelaufen ist mit sportlichen Wettkämpfen, mit musischen Wettkämpfen, aber auch mit einer großen Prozession. Dieses Fest hat im Monat Hekatompeion stattgefunden, was ungefähr unserem Monat Juli entspricht. Wie sich dieses Fest rekonstruieren lässt und wie diese Prozession vielleicht ausgesehen haben könnte, möchte ich Ihnen in diesem Video zeigen. Für das antike Panathenäenfest gibt es genug Zeugnisse, sodass sich der Verlauf dieses Festes, aber auch der Prozession relativ gut rekonstruieren lassen. Sie zeigen, dass es neben einem religiösen, Part auch zahlreiche Wettbewerbe gegeben hat. Besonders aufschlussreich für die Rekonstruktion des Festes ist dabei eine Inschrift, die leider nur fragmentarisch in Athen gefunden worden ist. Diese Inschrift ist abgeschrieben worden und man hat sie zusammen mit mehreren anderen tausend Inschriften aus Athen in großen Foliantbänden publiziert und sie so der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Das spart günstigerweise die Reise nach Athen. Wenn wir uns die Inschrift etwas näher anschauen, dann können wir sehen, was es für Wettbewerbe gegeben hat. Am ersten Tag dieses Panathenäenfestes hat es musische Wettbewerbe gegeben. Das heißt, man maß sich im Flötenspiel, im Spiel mit der Kithara, das ist ein Seiteninstrument, oder im Singen zur Kithara. Am zweiten Tag waren dann die athletischen Wettbewerbe der jungen Männer und Knaben an der Reihe. Am dritten Tag maßen sich die Männer. Man maß sich im Stadionlauf, das heißt eine Distanz von 180 Metern, im Laufen über fünf Stadien, im Diskuswerfen, im Boxen, Ringen und im Pankration, was eine sehr brutale Kampfsportart und Mischung zwischen Boxen und Ringen gewesen ist. Am vierten Tag folgten dann schließlich die Wettbewerbe mit Pferd, vor allen Dingen Pferdegespannrennen und am fünften Tag gab es Gruppenwettbewerbe und da ähm, kämpften die einzelnen Bürger Athens in Gruppen gemeinsam gegeneinander? Die Wettbewerbe waren jetzt aber nicht nur ein wichtiger Bestandteil des religiösen Festes oder zur Unterhaltung der ähm, Besucher da, sondern sie waren auch eine wichtige Einkommensquelle für die Athleten. Wenn sie zum Beispiel besonders gut zur Kitara singen konnten und der Sieger in dem Wettbewerb waren, gewannen sie einen Goldkranz im Wert von 1000 Drachmen. Und zusätzlich noch 500 Drachmen dazu. Das ist ungefähr das Fünffache, was ein Facharbeiter bei der Errichtung eines Tempels im Jahr verdient hat. Wenn sie besonders gut boxen konnten und ihre Gegner reihenweise in den Staub geschickt haben, dann haben sie 40 Amphoren gefüllt mit Olivenöl gewonnen. Man hat diese Amphoren, die sogenannten Preisamphoren, tatsächlich auch gefunden. Sie ausgemessen und dieser Preis von 40 Amphoren entspricht ungefähr 1400 Liter Olivenöl. Sie sehen also, mit der Teilnahme und dem Sieg an diesen Wettbewerben konnten Sie ähm, beträchtlichen materiellen Gewinn erwerben, sodass sich in der Antike schon eine professionelle Kaste von Athleten und ähm, Sängern und Musikern herausgebildet hat, die von Fest zu Fest tingelten und damit ihren Lebensunterhalt verdienten. Am sechsten Tage dieses großen Panathenäenfestes fand dann schließlich die wichtigste religiöse Feierlichkeit statt, nämlich die Prozession der Panathenäen mit dem anschließenden Opfer. Während der Besuch und die Teilnahme der Wettbewerbe Männern vorbehalten waren, durften an der Prozession alle Einwohner Athens teilnehmen. Das heißt, Männer und Frauen, Bürger Athens, aber auch die sogenannten Metöken, also die Gäste bzw. Fremden und sogar Gefangene durften unter Aufsicht sich die Prozession anschauen. Der Weg dieser Prozession durch Athen ist bekannt. Die Prozession begann im Nordwesten der Stadt am sogenannten Dupilon-Tor. Dort, in einem Gebäude, das Pompeion genannt wird, stellte sich die Festgemeinde zusammen mit den Opfertieren auf. Von dort zog die Prozession zur Agora, überquerte sie diagonal und zog dann zum Nordhang des akropolis Dort stiegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Prozession mit ihren Opfertieren eine Rampe, eine steile Rampe hinauf und erreichten dann den akropolis Wie diese Prozession ausgesehen haben könnte, zeigt ein ungefähr 159 Meter langer Fries, der um die Zeller des Parthenon-Tempels verläuft. Hier in Kiel haben wir Gipsabgüsse ähm, dieses Frieses. Das heißt, wir müssen nicht nach London ins British Museum fahren, um ihn uns anzuschauen. Diese Friesdarstellung beginnt im Südwesten und zeigt die Bürger Athens, wie sie an dieser Prozession teilnehmen. Im Südwesten beginnt sie mit einem Zug von Reitern. Man kann sehen, wie die Reiter auf ihre Pferde steigen wie sie im Galopp in mehreren Gruppen dahin reiten. Und diese Reiter sind ähm, ja, die Zierde der Stadt, die jungen Männer, die in der Prozession teilnehmen und ähm, den ersten Teil dieses Frieses darstellen. Wenn wir dem Fries weiter folgen, kommen wir zu einer Darstellung der Opfertiere. Wir sehen die Bürger Athens festlich gekleidet. Wir sehen aber auch, welche Probleme sie hatten, die Opfertiere, hier Rinder, zu bändigen. Wenn wir eine Friesplatte weitergehen, dann sehen wir aber auch, dass es Rinder gegeben hat, die friedlich in der Prozession mitgelaufen sind. Wenn wir der Friesdarstellung weiter nach Osten folgen, das heißt zur Haupteingangsseite des Tempels, dann sehen wir dort die zwölf olympischen Götter, wie sie gemeinsam auf Thronen sitzen. Unter ihnen bzw. neben ihnen stehend sind die Bürger Athen zu finden mit der wichtigsten Szene der Kultaktivitäten, mit der sogenannten ähm, Peplos-Szene. Damit ist gemeint die Einkleidung des Kultbildes der Athener. Wenn wir uns diese Friesplatte näher anschauen, dann sehen wir auf der einen Seite ähm, Frauen, die ähm, Tuch auf dem Kopf herantragen und rechts davon sehen wir zwei männliche Personen, eine große Ältere und einen ähm, kleineren Jüngling, die zusammen eine Stoffbahn entweder falten oder auseinanderlegen. Das heißt, die Einkleidung ähm, des Kultbildes der Athena findet unter der Schirmherrschaft der Götter statt. Nachdem diese Prozession dann schließlich auf der Akropolis angekommen ist, fand das Opfer der über 100 mitgeführten Opfertiere statt, Rinder und Schafe. Die Tiere wurden getötet, fachmännisch zerlegt und ein Teil wurde zu Ehren der Göttin Athena geopfert. Die Knochen und das Fett wurden auf dem Altar verbrannt. Der andere Teil, das Fleisch und die Innereien, wurden gegrillt und dann an die Festgemeinde ausgeteilt. So war das Ende dieser Prozession ein ganz wichtiges soziales Element des Lebens in einer Stadt, weil dort die Bewohner zusammengekommen sind. Gleichzeitig hatten die Bewohner Athens ähm, zu äh, diesen Opferfeierlichkeiten, aber auch die Gelegenheit, Fleisch zu essen. Sie sehen, die Gründe, an religiösen Feiern in der Antike teilzunehmen, waren vielschichtig. Zum einen waren sie natürlich der zentrale religiöse Bestandteil einer Stadt. Zum anderen wurde aber bereits für die Panathenäen kritisiert, dass sie weniger aus religiösen Gründen veranstaltet worden sind, sondern vielmehr um das Verlangen der Bewohner nach Fleisch und Unterhaltung zu stillen. Das mag durchaus so gewesen sein. Das Entscheidende ist aber, dass diese Prozessionen und religiösen Feste ein ganz zentraler Bestandteil einer antiken Stadt waren und eine Form von Aushängeschild. Wenn wir also mit einer Zeitmaschine zurückgehen könnten und uns ein Panathenäenfest anschauen könnten, dann würden wir die Stadt wie unter einem Brennglas vor uns sehen. Wir würden sehen, wie alle Teile der Bevölkerung eingeschlossen waren. Wir würden sehen, wie die Bewohner miteinander in unterschiedlichen Wettkämpfen miteinander wetteiferten. Wir würden die Kunstfertigkeit bei der Herstellung der Preise sehen. Wir würden die Zurschaustellung des Reichtums dieser Stadt sehen. Und ganz entscheidend würden wir sehen, wie die Bewohner Athens ihre Stadt unter den Schutz ihrer Gottheit Athena stellt.